Herzlich willkommen auf der Pressekonferenz der Piratenpartei Steiermark bzw. Graz. Mein Name ist Seid Julian, ich bin 20 Jahre alt, bin der Pressesprecher der Piraten in der Steiermark. Ja, heute bei der Pressekonferenz geht es darum, hier stellen wir stellen unser Programm für die Gemeinderatswahl 2021 in Graz vor, sowie unser tolles Spitzenteam. Ganz kurz zur Beratung der Partei Steiermark bzw. Graz, wir wollen erneut in den Gemeinderat einziehen. wir waren zwischen 2012 und 2017 schon einmal im Gemeinderat und möchten mit unserem jungen, motivierten Team wieder in den Gemeinderat einziehen. Ganz kurz zur Agenda, wir befinden uns gerade in der Begrüßung, danach gibt es die Vorstellung des Programms, durch unser Spitzenteam, danach eine Offene Fragenrunde für alle Fragen, die unter dem Finger Und danach wird es auch noch Zeit für Interviews und Einzelgespräche unsere also, mit unserem Spitzenkandidaten. geben. Gut. Als erstes möchte ich vorstellen unseren unserem Spitzenkandidaten, den Florian Lammer. Er ist unser Spitzenkandidat, 30 Jahre jung, Universitätsassistent auf der TU Graz im Bereich Verkehr und war bereits Mieterwetter im Gemeinderat für Philipp Patschander. Genau, also schönen Nachmittag auf meiner Seite. Ähm, ich darf beginnen, die das Programm vorzustellen. Und ich darf sagen, die Grundwerte der Piraten, wir trauen den Menschen in unserem Weitblick viel zu. Wir glauben, dass man die Menschen nicht betonen muss und dass man sie einbinden soll in die Stadt. Und wir wollen eine selbstorganisierte Stadt und glauben, dass das möglich ist. Und deswegen wollen wir einerseits eine starke soziale Absicherung für die Menschen, um ihren Raum für Beteiligung zu geben und gleichzeitig wollen wir, dass sie die Stadt mitregieren alle. Ähm, wir Piraten sind eigentlich eine Art Politiker aus der Notwehr. Wir wollen den Einfluss von politischen Parteien begrenzen, ja, auf unseren eigenen wenn wir nicht drinnen sind, aber wir wollen das Werkzeug der Parteien nutzen, um ähm, so den politischen Prozess umgestalten zu können. Beim Einfluss der Parteien zu begrenzen, ist für uns sehr wichtig, wenn man ein Bürgermeister seit 18 Jahren am Amt ist. Und wir wollen hier eindeutig Amtszeitbegrenzungen für die Politikerinnen, weil wir der Meinung sind, dass wenn Poli Politik sollte eine langfristige Karriere darstellen weil ähm, die Abhängigkeiten von, von dem System und von der eigenen Karriere werden mit der Zeit immer größer und die Chance auf Einflussnahme von außen und Unternehmern durch Lobbying ähm, steigt, je länger man ähm, in Wohnposition ist als ähm, Wir wollen natürlich auch den Kratzerinnen und Kratzern mehr Mitspracherecht geben und wir wollen hier Möglichkeiten schaffen, dass es hier dass man, wenn man etwas von der Stadt oder von dem Gemeinderat wissen möchte von dass es Initiativrechte der Bürgerinnen gibt und dass das die Bürgerinnen auch stärker in Budgetplanung der Stadt eingebunden werden. Wir haben bereits äh, im letzten Gemeinderatswahlkampf haben wir das Pilotprojekt des Bürgerinnenbudget geschaffen. Wir haben damals die Hälfte unserer Parteienförderung in einen basisdemokratischen Projekttopf zur Verfügung gestellt wo alle Katzen und Platzer selbst Projekte einbringen konnten und anschließend äh, darüber abstimmen, welche Projekte aus dem Top finanziert werden können. Wir wollten damit zeigen, ähm, dass man die Bürgerinnen stärker in die Budgetplanung eingestalten kann, äh, einbinden kann und ähm, wollte das eben symbolisch damit darstellen. Jetzt, ähm, vier Jahre später, ist es eigentlich ein großer Erfolg für uns, dass dieses Bürgerinnenbudget Tatsächlich von der Stadt übernommen würde, nicht in der Form, wie wir das gerne hätten, wir hätten gerne noch mehr Autonomie und noch stärkere Einbindung in das tatsächliche Budget der Stadt durch die Bürgerinnen. Ähm, was für uns auch sehr wichtig ist, ist, dass man die äh, städtischen Unternehmen, die zusammengefasst sind in der Holding Graz, ähm, dass es hier mehr Einblicke gibt und hier mehr Beteiligung für alle Grazerinnen und Grazer. Wir wollen die Holding Graz neu organisieren, wir wollen die Eigentumsverhältnisse umkrempeln und wir wollen sie demokratisieren, die städtischen Unternehmen. Ähm, wie wir uns das vorstellen, ist, wir wollen allen Grazern und Grazern unveräußerliche Bürgerinnenanteile an der Holung Graz geben und damit verbunden äh, Stimmrechte auf Generalversammlungen und Auskunftsrechte innerhalb des Unternehmens. Wir wollen Informationsfreiheit in den städtischen Unternehmen, die jetzt quasi eine politische Blackbox sind. Wir wollen das damit sicherstellen, dass Kosten nicht rein von der Budgetkoalition besetzt werden politisch. Und was uns sehr wichtig ist, ist natürlich das Auskunftsrecht der Unternehmen für alle Grazerinnen und Grazer, aber natürlich auch ähm, ganz besonders für Journalistinnen und Journalisten, die hier ein Kontrollrecht, eine Kontrollpflicht in der Gesellschaft haben und die sollen auch diese Auskunftsrechte äh, gleich wie alle anderen Menschen nutzen können in den Unternehmen in der Stadt. Ähm, für uns auch sehr wichtig ist, es werden in Graz immer viele Großprojekte diskutiert zwischen den Parteien. Sei so, das eine U-Bahn oder eine nur oder ein, seit Neuestem ein Autotunnel unter der Stadt. Ähm, wir finden, dass äh, solche Großprojekte, die die Stadtentwicklung eines Bezirks oder der Stadt äh, massiv beeinflussen oder die Ausrichtung der Stadt generell, einer verpflichtenden Volksabstimmung unterzogen werden. Also, wir wollen hier wirklich sozusagen Glas zur Schweiz machen. Wir wollen, dass diese Projekte abgestimmt werden. Wir wollen, dass den Haushalten äh, Informationsbroschüren oder ein Abstimmungsbuch zugestellt wird in der objektive Fakten, Vor- und Nachteile etc. dargelegt werden und im Vorfeld dieser Abstimmung ein öffentlicher Diskurs in den Medien stattfinden kann. Ähm, weiters, wir glauben, dass die politischen Parteien den großen Herausforderungen, die unsere Gesellschaft gestellt sind, ähm, dass die das nicht bewältigen können. Zum Beispiel, dass die Klimaziele, die gesteckt sind, Politik ist gut, ähm, sich große Ziele zu setzen, langfristige Ziele, aber wir glauben nicht, dass sie in der Lage sind, die notwendigen Maßnahmen zu setzen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Ähm, darum wollen wir eben auch, dass die Menschen über Volksabstimmungen mehr Rechte bekommen. Die großen Herausforderungen, die Klimakrise natürlich. Ich persönlich komme aus dem Verkehrsbereich auch und wir glauben, dass im Verkehr sich viel tun muss im Staat. Und wir brauchen hier große Lösungen, wir brauchen hier ein, ein großes Konzept. Und wir glauben, dass es nicht reicht, Und auch hier ist die Politik ist gut, Anreize zu schaffen, ähm, wie den öffentlichen Verkehr auszubauen, da ist man sich schneller einmal einig, dass es irgendwas braucht. Aber wir sind auch der Meinung, dass, das wollen wir natürlich auch. Ähm, wir sind aber auch der Meinung, dass es ganz klar der indiv motorisierte Individualverkehr eingeschränkt werden muss. Das Konzept, das wir dafür fordern, ist, wir sind der Meinung, Graz braucht eine city mode ähm, Täglich finden in Graz, es gibt unterschiedliche Zahlen, im Durchschnitt rund 300.000 Autofahrt über die Stadtgrenze statt. Ähm, wir wollen, dass es muss eine Gebühr geben für die Nutzung unserer Straßen hier im in die individualverkehr Wir stellen das mit dieser city mode uns vor. Und denn wir glauben, es kann nicht sein, dass man im, im Grünen lebt und in der Stadt arbeitet und so beide Vorteile für sich ähm, in Anspruch nimmt. Auf der anderen Seite wollen wir dieses city Mode auch, wir wollen hier ein sozial gerechtes Modell. Wir wollen natürlich über die Grenze soll die entsprechende Gebühr betrichten. Wir wollen aber auch, dass äh, Straßenbahnen über die Stadtgrenzen hinaus gebaut werden. Wir wollen, Start-Highways für die Stadtgrenzen ausgebaut werden, um hier ähm, attraktive Pendelstrecken zu ermöglichen für PendlerInnen, die von dieser City -Mod betroffen werden. Ähm, wir glauben weiterhin, dass wir den öffentlichen Verkehr, wir wollen den öffentlichen Verkehr in Graz gratis machen, kostenlos. Und denken, dass das jetzt mit dem Klimaticket oder dem 1-2-3-Ticket die perfekte Gelegenheit ist, hier auch die Pendlerinnen stehen noch stärker in Kombination mit Push-Maßnahmen aus Sitmount und Pull-Maßnahmen aus kostenlosen des öffentlichen Verkehrs ähm, zu stärken. Und am Ende des Tages sind die Leute, die bereit sind, hier umzusteigen, wirklich, ähm, werden dann auch mehr Geld am Ende des Monats übrig haben durch ihre Mobilität. Wir sind eben auch der Meinung, Mobilität ist ein Grundrecht, Mobilität bedeutet Freiheit. Und deswegen brauchen wir hier kostenlosen öffentlichen Verkehr. Wir erwarten dadurch einen Anstieg der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr. Ähm, deswegen wollen wir, ein, wollen wir die, eine, eine Taktverdichtung im öffentlichen Verkehr, um hier den nötigen Raum in den Fahrzeugen zu schaffen und den notwendigen Komfort sicherzustellen. Der öffentliche Verkehr muss ein Verkehrsmittel sein, mit dem alle gerne fahren und nicht nur jene, die sich ein Auto nicht leisten können. Ähm, genau. Durch eine City es gibt eine Studie des Umweltbundesamtes der TO Graz, die jetzt eine Jahre zurückliegt für Graz, worin äh, quasi herauskommt, die Fahrleistungen und die Emissionen sind durch eine City von 20 bis 25 Prozent zu reduzierbar. Das bedeutet auch, dass wir einerseits weniger Stau in der Stadt haben, dass wir schneller mit dem öffentlichen Verkehr von AB kommen und dass der Parkdruck in der Stadt sinkt. Wir wollen also auch eine starke Reduktion von Stellplätzen in der Stadt, im gesamten Stadtgebiet. Und diese Stellplätze, der Platz, der hier frei, äh, frei wird in der Stadt, den wollen wir nutzen für einerseits diese Radhighways, denn auch Radinfrastruktur braucht Platz. Das ist etwas, was letztendlich nicht ganz mitgedacht wird in der Stadt. Ähm, und andererseits natürlich auch ähm, für mehr Grünraum und Versicherungsflächen. Die Starkregenfälle der letzten Wochen haben uns gezeigt, dass wir das, dass wir das tun müssen, ähm, wenn wir hier der Klimakrise begegnen wollen und nicht permanent so auf haben wollen. Also Parkflächen zu Versicherungsflächen und Radinfrastruktur. Ähm, ja, so viel einmal von meinem Teil. Und ja. Okay. Danke Flo. Als nächstes kommen wir zu unserem zwei, 2. Unsere, unsere Kandidatin, die Frau Cosima Tina. Sie ist 20 Jahre jung, hat 2021, also sprich dieses Jahr, maturiert und bringt auch bereits einiges Erfahrung im Sozialbereich mit, zum Beispiel in der persönlichen Assistenz. Ja, ich freue mich sehr darüber, dass ich Ihnen unter anderem kriege, eine liberale Sucht mit der Politik Jugend und Freiheit, Gewaltproduktion, sowie die Digitalisierung im Bildungsbereich näher bringen darf. Und der erste Punkt, den ich gerne bediene, ist eine liberale Suchtmittelpolitik. Es ist aus einigen Studien bekannt, dass jeder dritte Grazer und jede dritte Grazerin regelmäßig Cannabis konsumiert. Die jetzige der Suchtmittelpolitik in Graz kriminalisiert Konsumentinnen und setzt eine unmöglichen Gefahren aus. Außerdem ist allgemein bekannt, dass illegale Substanzen konsumiert werden, auch wenn sie verboten sind. Deshalb liegt unser Fokus hier auf zwei Dingen. Erstens die Legalisierung von Cannabis und auch zum notwendigen Aufklärung und Zugpromissungsarbeit. Und andererseits im Konsumraum nach Berliner Vorbild. In diesem Konsumraum muss es möglich sein, illegale Substanzen auf Reinheit und Politik prüfen zu können und diese dann unter ärztlicher Aufsicht zu konsumieren. Jetzt darf ich auch schon zum nächsten Punkt kommen. Freiheit. Das ist eine Stadt, die für alle Menschen funktionieren muss, ohne vorzuschreiben, wie man zu leben hat. So ist zum Beispiel das Geld auf öffentlichen Plätzen verboten, was im Sportjahr 2021 absurd ist. <lacht> Unter anderem darf man keinen Alkohol im Hauptplatz konsumieren, außer er wird teuer am Standort gekauft. Das sind für uns Regeln Verbote, die absolut keinen Sinn machen. Deshalb fordern wir ein Ende der und mehr Ressourcen für soziale Arbeit, um Probleme zu lösen und sie nicht nur in verschiedene zu verdrängen. Außerdem fordern wir städtische Wohnzimmer als soziale Zentren, in denen das Pflegen sozialer Kontakte ohne Grundfundzwang für alle Menschen möglich sein muss. Mobilität bedeutet ebenfalls Freiheit und für eine junge und lebendige Großstadt Graz ist es essentiell, Bürgerinnen auch nachts sicher und kostengünstig nach Hause zu kommen. Momentan hat unser öffentlichen Verkehrsnetz unter der Woche nur bis 23.30 Uhr und am Wochenende hat unsere Neidline eine Lücke zwischen 2.30 Uhr und 30. Und, und wir finden, dass eine Neidline sich diesen Namen auch verdienen muss. Deshalb muss es möglich sein, unter der Woche, also am Wochenende, das nach Hause kommen lückenlos zu ermöglichen. Die Jugend ist in der Zukunft und trotzdem muss sie mit Entscheidungen des Gemeinderats leben, ohne jemals selbst zu warten. Bewegungen wie Fridays for Future zeigen, dass die Jugend durchaus Interesse an Politik hat und auch hochpolitisch po ist. Um dieser Politik vertrauen einen und Mitbestimmung zu ermöglichen, wollen wir den Jugendgewaltbeat mit echter Mitbestimmung, einem eigenen Budget, der Schlüssel fassen kann und ein Antrags- und Rederecht im Gemeinderat erhält. Vergütung und Empfehlung sind ebenfalls wichtige Schritte in Richtung Freiheit. Es ist bekannt, dass menstruierende Personen in ihrem Leben bis zu 20.000 Euro für Hygieneartikel ausgeben, was eine wahnsinnige finanzielle Belastung darstellt. Ebenfalls ist bekannt, dass beispielsweise in Irland eine 10. Schülerinnen sich diese Hygieneartikel nicht leisten kann und im Unterricht fernbleibt. Wir finden, dass diese Artikel nicht selber bezahlt werden müssen. Vermütung ist ebenfalls ein wichtiger Schritt in Richtung Freiheit und darf kein Frage. Deshalb muss die Stadt Graz hormonelle und nicht hormonelle Vermögensmittel nach Wahl zur Verfügung stellen. Insbesondere man darauf, dass es dieses Jahr bereits 19 Femizide in Österreich gegeben hat und wir somit das unsicherste Land in Europa für Frauen sind, ist es essentiell, dass Frauenhäuser und Gewaltproduktion in Österreich auszubauen und so weiter. Der erste Schritte sind hier vor allem der Ausbau von Männerberatung und niederschwelligen Hilfs- und anderen Stellen. Und vor allem an den der Stadt diese Angebote wirklich wahrzunehmen. Der letzte Punkt, den ich Ihnen vorstellen darf, ist Digitalisierung im Bildungsbereich. Als diesjährige dies, Motivantin ist das Schulsystem in Österreich bestens bekannt. Ich habe in einem Kandidat motiviert und das hat gezeigt, wie essentiell ja Digitalisierung im Schulbereich immer noch ist und wie wenig da geschehen ist. Alle SchülerInnen müssen mit Laptops ausgestattet werden und der Digitalisierung muss aktiv im Unterricht in den einfließen. Ebenso müssen Internet- und Medienkompetenz sowie Programmieren allen Schulstufen altersgerecht vermittelt werden. Wir sind der Meinung, dass es nur so um die Kinder und Jugend auf eine eindeutig digitalisierte Zukunft zu werden. Danke schön. Vielen Dank, Cosma. Gut, zum dritten Listenplatz komme ich jetzt, das wäre der Peter Krasberger, er ist 31 Jahre jung und selbstständiger Softwareentwickler. Nochmal ja. Hallo von mir, ich werde an einige Punkte von Flo und von der Cosma anschließen. Wir haben schon viel über Grundrechte, Freiheit, also Bürgerinnen und Rechte gehört, das ist sehr wichtig in der Piratenpartei und eben auch die Demokratie ist sehr wichtig. Für ein demokratisches Graz, wie es gehört, nach vorne der Schweiz zum Beispiel oder noch viel weitergehend, braucht es Information und eine informierte Gesellschaft. Ähm, dazu braucht es natürlich Sie auch als Journalisten, aber wir wollen eben auch, dass Bürgerinnen sich selbstständig informieren und nur dann können Sie auch wirklich mitentscheiden. Ein Projekt, das wir ähm, im Wahlkampf oder gegen Ende der Periode, wo wir im Gemeinderat war, gemacht haben, nennt sich Open Gemeinderat. Das war ein Projekt, wo wir den Gemeinderat äh, von innen nach außen kehren wollten. Wir, ähm, wir haben das selber umgesetzt mit einer Plattform auf open-gemeinderat.at, da finden sich alle Anträge so wie, sie, so wie die Mandatare selber sie bekommen von der Stadt, offen auf einer Plattform. Das haben wir in der Periode gemacht, wo wir drin waren im Gemeinderat, und das werden wir auch machen, wenn wir das nächste Mal jetzt einziehen. Ähm, natürlich wäre es viel besser, wenn die Stadt das selber zur Verfügung stellt und selber eben diese ganzen Informationen einfach offen präsentiert, durchsuchbar eben auch und schön sortiert. Ähm, weiters auch beim Gemeinderat selber fordern wir schon seit vielen Jahren, dass es ein Livestream von der Gemeinderatssitzung gibt. Weil eben die Tribüne vom Gemeinderatssaal kann wenig Leute halten. Das äh, ist zum Teil bei 20 Leuten oder so. Und wir können uns erinnern, zum Beispiel bei der -Demo damals oder bei dem Wurden sogar Beschränkungen eingeführt, dass man sich ein Ticket bei einer Partei holen musste, um eben an einer Gemeinderatssitzung teilzunehmen. Das kann einfach nicht sein. Ähm, inzwischen wurde ein Livestream umgesetzt, aber wegen Corona. Jetzt fragen wir uns natürlich: bleibt das oder, oder nicht, wir fordern, dass es bleibt. Und wir fordern auch eine Verbesserung von diesen Livestreams. Ähm, Sie können noch Barrierefreier werden mit Untertiteln oder Vollmatchern und sie müssen viel länger online verfügbar sein. Aktuell sind wir bei, bei sieben Tagen. Ähm, es ist eben auch wichtig, dass die Bürgerinnen vielleicht nach dem Arbeitstag und nicht ähm, während der Arbeitszeit auch sich diese Gemeinderatssitzung ähm, anschauen können oder eben Highlights, die sie interessiert, aus der, aus der Sitzung ja, genau. ähm, weiter bei den Informationen und bei, bei dem Informiertsein der Bevölkerung. Wir wollen oder wir fordern, dass alle Dokumente, die in der Stadt erstellt werden, erarbeitet werden, dass alles offen verfügbar ist. Wir nennen das Informationsfreiheit by default. Also immer informationsfrei. Das lässt sich lösen über eine Plattform, wo man diese Dokumente einfach herunterladen kann, einfach anschauen kann. Es soll eben diese, äh, dieses Prinzip umgedreht werden, dass vom Amtsgeheimnis nicht alles soll geheim sein im Standardfall. Es muss immer eine Begründung geben, warum etwas geheim ist. Und weiter mit eben auch, äh, weil die Stadt uns allen, also uns Grazerinnen uns allen gehört, äh, fordern wir, dass alle Erzeugnisse, das heißt Publikationen, Fotos, Videos, Daten, Statistiken, Vermessungsdaten etc., Apps, Software, die Stadt entweder selber produziert oder zukauft, dass die offen verfügbar sind. Also von der Lizenz auch, dass Unternehmen und Bürgerinnen diese Daten, diese Publikationen, diese Fotos, alles verwenden können frei, wir hoffen uns da auch ein, ein Wirtschaftlichen Aufschwung, das Unternehmen aufbauen können auf, auf diesen Werken. Ähm, weil das ist auch mit Steuergeld bezahlt, das gehört uns allen. Und die Staat soll auch selber freie Software verwenden und mit anderen Städten kollaborativ ähm, auch an Software arbeiten und die verwenden. So, jetzt sind wir beim Infrastrukturthema. Oder man kann es auch sehen als ein soziales Thema, ein Arbeits Arbeitsthema, nämlich der Ausbau von Breitband in der Stadt, und zwar in Form von Glasfaser als zukunftssicheres Internet. Im also, wir kennen das vielleicht, oder Sie kennen das vielleicht auch, also im Homeoffice, in einer größeren Familie, wenn mehrere Videokonferenzen gleichzeitig laufen, die Schüler auch noch äh, im Unterricht sitzen äh, man, äh, oder man schaut sich einen Netflix-Film äh, an oder man möchte die Urlaubsfotos hochladen, die immer größer werden von den Datenmengen in der Auflösung, dann kommt die Verbindung langs-, also schneller mal ins Stocken. Ähm, Mobilfunknetzausbau ist da keine nachhaltige Lösung. Wir wollen im Glasfaser. Und das lässt sich auch machen, indem man bei jedem Bauvorhaben, jedem neuen Haus, das gebaut wird, jede Straße, die aufgegraben wird, dass man diese Infrastruktur mitdenkt. Da gibt es das Konzept einer Leerverrohrung, dass man Rohre verlegt, ähm, noch nicht, vielleicht noch nicht mit diesen Glasfaserkabeln, füllt, aber im Nachhinein diese Infrastruktur nachziehen kann, ohne eben noch einmal die Straße im Nachhinein aufzubohren. Also da geht es auch darum, irgendwie smart zu bauen und äh, auch Infrastruktur gescheit zu denken, dass man nicht ähm, Dinge doppelt machen muss und Geld verschwendet. Wir hätten in Graz ähm, bei der Holding ein Unternehmen, die Citicom, die könnte das leisten. Leider bekommt sie von politischer Seite nicht die Mittel, um da jetzt schon die Zukunft zu sichern. Ein letztes Thema von mir noch, da sind wir wieder bei den Grundwerten, nämlich bei der Privatsphäre. Wir wollen die Privatsphäre im öffentlichen Raum schützen. Da geht es um Videokameras auf äh, öffentlichen Plätzen oder im öffentlichen Verkehr. Wir sehen in diesen Kameras eine Überwachung, die nicht gerechtfertigt ist, es gibt keine Evidenz oder Beweise dafür, dass es Kriminalität einschränken würde. Und wir sehen es aber als perfekte Infrastruktur, um automatisch oder automatisiert zu überwachen die Bevölkerung und die Freiheit einzuschränken. Es gibt inzwischen schon Technologie, die Gesichter erkennt, andere Bewegungsmuster erkennt, Leute die durch die ganze Stadt tracken könnte. Und auch dann ihr Verhalten automatisch äh, bewertet, ohne dass der da ein Mensch äh, eine Entscheidung trifft oder erst im Nachhinein. Da gibt es die Probleme, dass es viele Falscherkennungen gibt und die Bevölkerung äh, da In San Francisco gibt es dazu ein äh, für uns äh, vorbildliches Projekt, nämlich diese biometrische Überwachung zu verbieten in der ganzen Stadt. Das wollen wir auch. Und es gibt eine EU-weite Bürgerinitiative, die sich nennt Reclaim Your Face. Und unter reclaimyourface.eu kann man diese Bürgerinitiative, Bürgerinitiative, unterstützen. Die möchte eben biometrische Überwachung in der ganzen EU verbieten. Das ist mein letzter Punkt. Gut, vielen Dank. Peter? Gut, das war so die Vorstellung unseres Programms sowie unserer Kandidatinnen. Jetzt würden noch die Kandidatinnen zu einer offenen Frage sehr gerne zur Verfügung stellen. Bitteschön. Wie, wie, wie groß ist die Liste eigentlich mit den Kandidatenstimmen drauf? Äh, wir haben jetzt sechs Personen auf der Liste. Mhm. Ähm, unser Ehrenplatz, vielleicht noch dazu zu sagen, der sechste Listenplatz ist unser Alte Gemeinderat, ja, genau. Wie ist denn die Reihe zustande gekommen? Er ist es demokratisch gewählt, auf unserer Mitte der Was für ein Krohraum war das? nächste Woche wird es noch ein bisschen wachsen. Ich glaube, das mit diesen unter 10.000 Euro ist ein gerichtet wird. Was für öffentliche Auftritte werden Sie noch haben, wenn die Zeit bis zur Wahl schon direkt nachdenken. ist? Ähm, ja, einerseits haben wir zahlreiche Unverständnisse in der Stadt und andererseits ist auch jetzt dann... Wir haben des Monats die Gemeinderatssitzung und da werden wir eine Aktion mit Informationen folgen. Also ich kann nur dazu sagen, also, es gab diese Einstellung der Plakatständer, eben, die uns durchaus getroffen hat, ähm, weil wir eben selbst organisiert sind, selber aufstellen würden. Ähm, es gibt da auch eben eine Gebühr für jeden Plakatstellener, normalerweise zum Dichten, die auch schon äh, recht in die Kasse geht sozusagen bei uns. Ähm, für uns ist es aber unmöglich, auf bestehenden Flächen Plakat, äh, Plakate zu, zu schalten. Das geht sich vom Budget nicht aus. Es ist eigentlich eine, eine unfaire Behandlung der kleinen Parteien. Dazu haben wir auch eine Demo gemacht, schon zusammen äh, mit einer anderen kleinen Partei. Auf diesen Missstand hinzuweisen, haben allen Parteien angeboten, bei uns am Hauptplatz eine der selber zu verschönern. Einzelne sind gekommen. Ja, ja, ja. ja Demo ist ein gutes Stichwort zu öffentlichen Auftritten. Also vor allem in der Zeit, in der wir nicht im Gemeinderat waren, haben wir trotzdem Politik gemacht. Wir haben Parteien, also unsere Stimmen hauptsächlich eben. Im Rahmen von Demonstrationen haben wir teilgenommen, um hier unsere Stimmen mit dem Gehör zu verschaffen. Und ähm, wir werden natürlich auch am ähm, 24. September beim weltweiten Klimastreik dabei sein, was für uns ein sehr großes Thema ist. Und sehr unterschiedlich also. auch zum nächsten Erdstreik. Wann müssen die? Das noch hm. nicht bekannt, aber wir haben hm. uns nicht gesehen. Ich habe hm. nichts hm. mitgekriegt, was das ist. Auch nicht bei. Und wie äh, schätzen Sie jetzt die Chancen ein? Gut. Ähm, wir Sie sind zwei Mandate. Ähm, wir wollen etwas verändern in der Stadt deswegen müssen wir uns große Ziele setzen. Und wir glauben, dass die Zeit auch passt, dass es, dass es Zeit ist. Wir merken auch, dass der Staatsverstand die Leute kennen uns, Die Leute sind keine unbekannte Partei. Und wir haben viel Zuspruch. Und wir haben natürlich ein sehr junges neues Team aufgestellt in den letzten Jahren und wir glauben, in den nächsten zwei bis drei Wochen da die nötigen Unterstützerinnen zusammen zu bekommen und da uh, viel Freunde zu sehen. Mhm. Sie sind ja von Selbstverständnis her auch von Beginn der 2010er her weil ihr eine netzaffin partei wie der da der Wahlkampf ausschaut. Das ist ja praktisch eine gute Möglichkeit, und viel Budget, ja, genau. Ähm, wir machen sehr viel Instagram derzeit. Ähm, das ist, glaube ich, unser Hauptmedium. Aber und wir spielen sehr viel über die persönlichen Profile der Kandidatinnen. Also es gibt die jetzt natürlich dabei. Wir sind auf, eigentlich auf ähm, Instagram, Facebook und auf Twitter vertreten und accounts und auf Telegram ähm, Und wir spielen sehr viel die Seiten der Kandidatinnen, Was glaube ich die Hauptkommunikation ist in social ja. der Sowjetunion. Das sagt natürlich nicht hundertprozentig etwas aus, aber wie viele Follower haben Sie denn da auf Ihrem persönlichen Profil? Wie viele Leute kommen Sie geschätzt heran? Auf Twitter habe ich, ich weiß es jetzt nicht, was für ist, ich glaube so bis 500 Follower auf Facebook, keine Ahnung, auch einfach andere. Und ich persönlich ja, bin auf Instagram relativ neu. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Genau, das ist unterschiedlich. Also, ja, die genau. ja, Cosma zum Beispiel, es äh, hat eine große Ehreinheit auf Instagram, und man bewegt sich sehr auf Twitter, wo 2000 Follower äh, irgendwie da sind. Schwierig, okay. geografisch zu verordnen. Dritt decken wir, glaube ich, die drei großen Social Media Plattformen ganz gut an. Es gibt natürlich andere Communities noch, ähm, soziale Netzwerke, wo ich sage, wir sind eher ITler unterwegs oder so, wo man dann auch nochmal Communities ansprechen kann, die jetzt nicht auf äh, den traditionellen Social Media Plattformen zu finden sind. Also da gibt es sowas noch andere Kanäle auch. Ne? Ich hätte noch eine Frage zum Verkehr. Eigentlich von den Also genau, aber was wir wollen eben auch, dass eben diese Straßenbahnen, die nach unserem Konzept für die Stadt ganz ausfahren sollen, dass die den außerhalb der Stadt auch schon kostenlos ausnehmen sollen. Genau. Und da erwarten wir uns auch einerseits eine Finanzierung für die City mount andererseits natürlich eine Finanzierung für die Stadt und wir wollen da auch, dass der Bund, also wir wird wir glauben, dass die Klimaschutzministerin da ähm, Hoffen wir, dass wir das, das Thema Kultur ist immer ja ein bisschen stief bei allen Parteien. Jetzt habe ich von Ihnen auch nichts zum Thema Kultur gehört. Können Sie mir da ein bisschen was sagen? Sie davor auch? Einschläge Ich probiere es einmal. Also, ich, ich glaube, dass wir eben mehr so auf die kleineren Kulturangebote... Und nicht so diese riesigen Kulturangebote, dass wir so diese Kleinkünstler und kleine Bühnen und selbstorganisierten Projekte da mehr im Fokus haben, anstatt jetzt irgendwie Millionen-Summen für, für große äh, Ereignisse oder Großveranstaltungen auszugeben. Also das sind wir von dem. Aber wir haben auch noch jemanden auf der Liste, der äh, auch für die Kulturpolitik äh, ansprechbar ist. Leider ist nicht da. Die, äh, Ingenieur Peter Böschel auf der Liste, auch bei hinten. Ähm, der war früher ähm, wie ein Gemeinderator, war, hat er auch so Kulturpolitik gemacht und hat dafür erfahren. Und ja, wir haben ein großes, ähm, ein großes. Erfahrungsschatz, auf den wir da zurückgreifen können, auch in dem Bereich von Wir nennen das, das sind ja in der 36. Wir nennen das jetzt bei Bay 36. Und das ist ein Treffpunkt, der Büro, und quasi auch so eine Art Wohnzimmer darstellt. Und wir planen, dass hier längerfristig in so eine Art Open Space umzuwandeln. Also politische Organisationen oder auch Privatpersonen, die einen Raum brauchen zum Arbeiten, um sich zu treffen etc. Ähm, wir sind bereit, diese Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ähm, auch da wieder, wir haben das, wie gesagt, halt, wir haben das ja im Programm eigentlich, dass die Stadt so etwas tun soll. Das machen wir zum Teil eben auch wieder selber. Ähm, wir kriegen keine Förderung von der Stadt. Wir finanzieren das über Kleinstspenden. Wir haben hier Partnerschaften, wo sich ähm, UnterstützerInnen ähm, mit so 10 Euro, 10, 20 Euro im Monat oder so beteiligen ähm, können um uns hier die Mieter und Betriebskosten zu zahlen. Dieses Konzept trägt sich der Postleif selber derzeit, wir sind auch im Aufbau. Das werden wir für die Verwaltung betreiben. Einzug oder Nicht-Einzug, sage ich jetzt mal. Und natürlich, wir haben uns in den letzten Jahren auch ich schon gesagt, wir sind auf die Straße gegangen, in Demonstrationen etc. Und das werden wir natürlich auch weiterführen, wenn der Einzug nicht gelingt, wenn wir wieder Also die Piraten sind eine internationale Bewegung, die werden ganz weiter existieren und wir stehen eigentlich derzeit sehr gut da. Es gibt auch immer genug zu tun, also wir haben auch andere Piratenparteien EU-weit unterstützt oder mit denen organisiert oder eben lobbyiert auf EU-Ebene zum Beispiel oder was Netzfreiheit angeht, machen wir mal in Genf oder so, also es gibt da auch andere Baustellen setzen, unsere Energie dorthin ähm, muss, wo es braucht eben. Und wegen, wegen der Welt, wegen dem Raum, wir haben es eben auch selber äh, bemerkt, es gibt so öffne, offene Räume oder Cafés, wo man sich politisch organisieren kann, klappt ähm, aber auch nicht immer, nicht jeder Raum ist offen für eine Partei oder eine politische Bewegung und eben das Erfolgen politischen